zum Werk von Räubern zählt. Sollst zähl den ich drohen mit dem Schwert, der pocht auf Geld mit Gegenwert. Bevor ich den zu Unrecht drück, geb was ergaunert ich zurück.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 Sachwerte gibt, gefolge zurück. zurück. Bis nach dem Aussehen, zum, zum letzten Stück. Stück. Gib zurück, wohin Schätze und Felder. Alles Raubgut durch trugreiche Gelder. Gib zurück, Seelen, Länder und Wiesen. Raubgut durch Mist, falsch gilt der Wiesen. Wiesen. Hör mit der Soße und Rechten zum wohnen. Stopp deinen teuflischen Spekulationen.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 Tanzgruppe. Danke, Familie. Danke, Berns.